Freunde, willkommen zurück zu diesem Drake. Nein, ich werde es nicht mehr sagen, ich verspreche es euch. Mhm. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Islands. Folge irgendwas, keine Ahnung, ist <lacht> egal. Und hier sehen mich alle schon so erwartungsvoll an bei mir hier. Wir wollen jetzt in Zucht betreiben. Genau. Diesen Wunsch gewähren wir diesen Hühnchen mal. <lacht> Und den anderen auch noch gleich. Hallo, kommt mal alle hier, hier. Inzucht ist angesagt. Yeah, yeah, Inzucht, Aber macht man das nicht bei, äh, bei den Viechern allgemein so, dass man Inzucht hat? Keine Ahnung. I don't know. Och, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, ich muss die Anzahl dann bald wieder mal dezimieren, aber ne, ich habe noch hab neun Hammelfleisch gebraten. Das werde ich jetzt so lassen und dann werde ich mit dieser Filialgeneration noch einmal. Filialgeneration? Ja, jetzt die, ich kommen habe, die Wörter. Ich, ich habe. Ja, bitte, bitte. Das ist ein Wort aus der klassischen Genetik. Wenn du es wissen willst, mhm, Mendelgenetik. Ja, ich weiß, das hatten wir das auch. Das hat der liebe Herr Mendel 1800 Leck mich am Arsch erfunden. Ja, genau. Leider. Jedenfalls. Ähm, hast du das auch gehabt in der Schule? Ja, natürlich. Was ist los mit dir? <lacht> ähm. <lacht> Ja, jetzt wollen sie doch nicht mehr, ne? Aber alle herkommen, wenn ich hier den Weizen hochhalte, ne? Ja, wirklich. Na, jedenfalls werde ich diese Filialgeneration nochmal kreuzen. Äh, jo. Dann kommen die ganzen rezessiven Merkmale zum Vorschein, <lacht> die die Viecher <lacht> allerdings nicht haben. <lacht> Aber egal. Rezessive Merkmale, ja. Genau. Ja, die haben nur ein Merkmal. Ja, eben. Wollfarbe. Genau. Wollfarbe, ja, Punkt. <lacht> ist eigentlich ganz schön traurig, wenn man nur ein Merkmal hat. Hm. Aber je weniger Chromosomen, desto besser, oder? Ja. Und diese Viecher sind so deppert, die haben anscheinend 5 Milliarden Chromosomen. Weil das das so. Ja, so ungefähr. Mhm. Ich könnte jetzt über Chromosomen Aberrationen labern, aber ich tue es nicht. Und zwar über numerische Chromosomen Aberrationen. LOL. Hier ist eine ein Block hohe Pfingstrose. Wow. Oh yeah. Oh yeah. Da musst du mal schauen, das ist so vor diesem, vor der Farm, vor der Tierfarm, <lacht> ob die bei dir ja auch einen Block hoch ist. So, dann werde ich mal kurz weitermachen hier noch. Los. Jedenfalls, ich werde die Filialgeneration mal miteinander kreuzen, damit. Untereinander kreuzen natürlich, entschuldigt Leute. Äh, damit wir hier noch mehr Individuen bekommen. Ja. Und dann werde ich irgendwann so einen großen Schlachttag machen. Und dann geht los, Leute. Lecker. Wenn Schlachttag bei mir ist, dann... Äh, dann gibt es Fleisch. Fleisch. Ah ja, Fleisch, ne? Äh, wer von euch ist ein Veganer? Fragezeichen. Das würde ich mal gerne erfahren, weil es mich einfach äh, interessiert. tut. Und was ist das denn bitte für eine Konstruktion? Ja, eben. Ah, du wie, wie geht denn das ein Hopper? Mistsack? Ah, jetzt brennt er ab, der Sack. Ach, mit einer Kiste, oder? Und das Zeug, das, das haut aber hier nahe, oder? Ja, ich baue jetzt einen Hopper. Einen Hopper? Einen Hopper, hip hop -Hopper oh, so ja. äh, Würdest du bitte. Nein. Irgendwann, irgendwann dann mal hier in das Bett kommen. Sonst, <lacht> sonst gebe ich slash time, Leerzeichen, Set Leerzeichen, Null. Oh nein, das wäre doch, wär doch, wär doch böse. Wieso machst du das? Jetzt komm ins Bett, Schatzi. Schatzi, komm ins Bett. Oh Gott, dieses so. Let's Play ist einfach einzigartig. So ein Drake über Das müsst ihr doch. Also ich werde dieses Wort nicht mehr sagen. Also in dieser Folge nein. Nein. Ich, ich weigere mich. Nein, nein, nein. Und ich werde jetzt weiter essen. Okay. Und jetzt komm ins Bett. Danke. Hm. Alter, das hört sich an wie so ein Mega Sauger. Hm, ja. Hörst du mich überhaupt gut? Weil an. ich habe mich gerade im Stuhl zurückgelehnt. Mhm. Hörst du mich gut? Perfekt. dann hören mich meine zu sauer auch gut. Zu sauer. Schauen wir mal, seid ihr alle da? Ja. Seid ihr bereit für Inzucht? Ja. Ich brauche ein bisschen einen. Ach nein, doch nicht. Ich kann sieben Individuen jetzt wieder nachzüchten. Das ist mega geil. Jetzt kommen doch mal alle hier. Hier. Ach so ein Drake. Ich kann jetzt nur die Filialgeneration, wirklich nur die Filialgeneration kreuzen. Wieso das denn? Weil die anderen noch nicht bereit sind zur Paarung, die ah. haben noch nicht genügend <lacht> Samen aufgebaut. <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, wie, wie, wie, viel, wie viele Individuen umfasst bitte diese Filialgeneration? Das ist doch... Tausend. Alter! Nicht gerade viele auf alle Fälle. Ich muss jetzt eine Leiter machen. Eine Leiter. Eine Ach, Weizenkörner. Auch genannt Sämen. Muss ich auch noch, ach, jetzt kann ich es sogar anpflanzen hier, na toll. Das hätte ich mir jetzt gar nicht erwartet, dass es so toll wird. Da hinten haben wir noch einen fertigen Sämen. Gut, gut, Leute. Irgendwann werde ich noch so eine automatische Farm bauen, aber da brauchen wir Kolben und so einen Schmarrn. Mhm, genau. Jetzt warte mal. So, das Zombie-Zeug wird jetzt automatisch in eine Kiste gelagert. Oh, mega geil. Sollten wir nicht mal mehr Gebäude bauen oder sowas? Ja. Ich schon. Aber welche Gebäude? Wir könnten so ein Haus für... Ähm, ja. Wir könnten so ein Aussichtshaus da oben machen, auf dem Berg ja. nochmal. Gut. So ein Aussichtspunkt, so ein Turm vielleicht sogar. Auf, dem, aus, auf der höchsten Insel am besten, also die, auf die, die es hier gibt. Achso, ist das die höchste? Ich denke schon. Aber da hinten, da hinten, da ist diese exponierte Lage. Da glaube ich, baue ich jetzt eins hinten. Genau. Habe ich genug Nahrung? Nö, habe ich nicht. Scheinlich. Habe so ein, nie. So ein D-Punkt. <lacht> Drain. So. Hey, aber das Haus von außen schaut auch nicht besonders leibend aus. Das muss ich ja noch ein bisschen Lever. Bisschen verbessern. Kosmetik, Leila, Leila, Leila, kosmetische, kosmetische, kosmetische Veränderungen ja. vornehmen. Kosmetische. Ich kenne <lacht> jemanden, der sagt immer kosmetisch oder kommunistisch. Ja, genau. Das Irgendwie aus Norddeutschland sind die. Also, der ja ihre Eltern sind aus Hessen. Ja, genau. Das ist aber nicht Norddeutschland. Ja, oder? für mich ist alles über Bayern ja, Norddeutschland. Ey, ui, ich ein Triebwerk hier, wir schießen. ich noch nicht der Kleider, in die Berliner Kleidung Ja, Ja, genau. So, kann ich jetzt wieder kreuzen? Ich kann kreuzen. Ich kann kreuzen wie Jesus. Was? <lacht> wer will noch, wer hat noch nicht... Wer hat noch nicht, wer hat noch nicht, wer hat noch nicht Filialgeneration <lacht> beziehungsweise Parentalgeneration, was ich ja jetzt gerade wieder vermehre. Parentalgeneration, hallo. Hallo. Jetzt! Ach, das Mistviech! Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh, jetzt bin ich reingefallen. Reingefallen. Okay, Auf den Witz. So, jetzt kommt mal hier Hühnchen, ihr werdet es auch noch ein bisschen vermehrt. Aber da brauche ich noch ein bisschen Samen. Oh. Jawohl. Gut. Das war's dann. Dann mache ich noch eine einzige Kreuzungsgeneration dann mit Parental und Filial. Generation 1 und 2. Wow. Äh, und dann geht's richtig ab, Leute. Die sind alle genetisch ge identisch. Das kommt mir jetzt gerade erst. Die sind eigentlich alle genetisch identisch. Wir müssen sie eigentlich alle in einer anderen Farbe färben, damit sie einfach genetische jetzt fällt mir der Fachbegriff damit sie halt ein bisschen, ah, genetische Diversität besitzen, mhm. jetzt habe ich's da gönne ich mir jetzt gleich so ein lustiges Schokobonbon <lacht> lustiges Schokobonbon mhm. mega von welcher Marke, damit wir gesponsert werden? Keine Marke, nein, nein, nein. <lacht> Selbstgemacht. Se selbst 100 gemacht. 100% Ziegenurin. <lacht> Lecker. Mmh, vor allem gesund. Mmh, das nennt so man Therapie Ich komme gleich wieder, Leute. Ich muss mal kurz <lacht> noch, noch einen Bonbon holen bom, -bom. Ja. Ha, man hört wieder seine Mutter und sein, sein oh, what the fuck. Sein Gehen und seine... <lacht> Echt lautes raus von das Mikrofon. Also, es ist jetzt echt laut. It's really laut. Oh, Und er kommt wieder. Entschuldigt, Leute. So. No problem. Ich musste einfach noch so einen Ziegenurinbonbon mir <lacht> besorgen. Lecker. Mm. Geschmack kommt nicht mehr vor, hoffe ich zumindest. Scheiße. Mmh. Aber wisst ihr was? Da ist was gewachsen. Mmh, was denn? wundervoll. So, dann widme ich mich jetzt der Konstruktion eines Bauwerkes. Ach ja, und ich habe natürlich, äh, haben wir Karotten? Nein. Da wäre ein Schweinchen. Schweinchen. Ein Schweinchen. Also ich hätte gedacht, dass ich hier auf dieser Insel in äh, dieser exponierten Lage, weil da kann man ja das Meer überblicken, dass ich da einen Turm errichte. Also was wir auf alle Fälle errichten müssen, sind Brücken zwischen den Inseln. Das ist das, da, da, da führt kein Weg vorbei. Ui, das ist aber ganz schön tief hier. Hm. <lacht> sehen jetzt einfach mal. Ich verschaffe mir jetzt mal einen Überblick. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben. Ich glaube eher nicht, dass wir in diesen 13, 14 Folgen, die wir jetzt haben. Dass wir da noch nie ganz über die Insel gekommen sind, ja, ist stimmt. eigentlich schon traurig, das ist traurig. Das ist voll traurig. Also hier ist noch so eine Landzunge. Landzunge. Da ist ein Vieh, das ist jetzt tot. Okay. Ich töte die Viecher Vieh, jetzt einfach mal, jetzt denn die brauchen wir sowieso nicht, wir haben ja die sowieso unterzucht. Ah ja. Okay, was Sucht. ist das hier cooles? Da hinten ist eine kleine Insel, da ist das Meer. Wir sind ja hier auf dem Meer. Wir sind ja auf einer Insel. Wir sind ja hier mit den Minecraft Islands. Stimmt. Ich sollte mir vielleicht ein Boot bauen und dann käme ich vielleicht ein bisschen schneller voran. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt müssen wir mal darauf achten, dass die Folge nicht so lang wird. Der Song, glaube stimmt, ich. Äh, die Folge ist jetzt bei 13 Minuten. 13 Minuten. 13, 13 wir vielleicht Minuten. noch? Wie lange machen wir denn noch? 1000. Na, sag, sag mal was. Ähm, bis 20. Bis 20. Gut, dann noch 7 Minuten. Dann zeige ich euch noch mal kurz die Insel hier, Leute. Also nicht bei ihm zu sehen, der kann sowieso nichts, sondern das stimmt mir sogar, zu. Ja. bei mir, dem Checker, ich zeige euch jetzt mal hier die Insel mit meinem... Cadillac-Boot, was? <lacht> <lacht> ähm, so, äh. Ja. Mein, mein Ferrari-Boot, ja, oh, yeah. ferrari mit der, mit der holzbraunen Lackierung. Okay, was haben wir denn hier? Mm, eine Insel. Ach wirklich. Mm, da schwimmt ein, Tier. da okay. schwimmt ein Tier. Ach, ist das hier die Spawninsel Ich glaube, ich glaube. I think so. I, I, ich glaube so. Okay, dann ist das hier sogar die Hauptinsel, oder? Oder täuscht mich das? Na dann ist das ja gar nicht so groß hier, oh, verdammt. Ich Ist doch scheiße. Ja, hier sind wir gespawnt. Ich schaue da mal kurz vorbei, ob da noch vielleicht was erhalten ist. Was uns Freude bereiten könnte. Was uns gutieren könnte. Aber ich glaube, wir haben da alles mitgenommen. Das ist aber richtig scheiße, wenn wir das getan haben. Ach, hier ist eine Mine oder was auch immer. Ein paar Fackeln. Ne, lol, Kartoffeln. Wir haben Kartoffeln und eine Mohrrübe! Ernsthaft, lol. What the fuck? Ernsthaft. Und wir haben den Scheiß wir haben den Scheiß Oh Gott. Ist das dein Ernst jetzt? Also ich werde diese Sämen jetzt mal benutzen, um das hier mal <lacht> das Aber die Kartoffeln die Kartoffeln. Die, die Kartoffeln, die... Kartoffeln. die Kartoffeln, die du ich mitnehmen. Also die, ich noch die du ich jetzt mal ein bisschen anpflanzen. Kartoffeln, die du <lacht> Ja, Entschuldigung, ich bin aus Bamberg. <lacht> Nein. Nein. Doch, eigentlich schon von Geburt. Das ja, aber der, aber Stadt der Dialekt, ja, der entspricht nicht. Ja, mein Gott, ich bin nur in Bayern aufgewachsen, weißt Bam, bam, bam, bam. So, ähm, und ich habt zwei Karotten. Jo, das ist you. mega geil. Ich <lacht> hab rodi ho, feier rody ho sogar. <lacht> Kennt ihr das? Von Heindling ist das. Relativ scheiße. So, ich schau euch <lacht> später <noch> mal vorbei. Ich habe das jetzt ein bisschen vermehrt. Jetzt schauen wir mal zu diesen Inseln, die etwas weiter ab vom Schuss liegen. Ich will ja auch wissen, ob ich hier was bauen kann. Aber was ist denn das hier hinten? Ach, hier ist schon wieder Festland, oder was? Okay. Da ist Lava. Estland. Estland. Paketverlustland. Nein, das ist doch die finnische Hymne, verdammt. Jetzt warte mal. Hier sind Rosen. Und Hosen, Hosenkotter, ja. Hosenkotter. Der uns nicht. der uns nicht. Spürt. <lacht> doch. Uns doch, immer. Nein, nein. Hosenkotter. Hey, soll, ich, soll ich die Rosen mitnehmen, dass wir die anpflanzen? Oder so? <lacht> ich nehme die Rosen -Kotter. einfach mit. Ah. Nein! Du blödes Wichsboot. Wichs <lacht> jetzt haut das Boot mir ab, das ist doch nicht. Ja. Alter, ich brauch jetzt einen Kurzel. <lacht> ein Gurzel. Ich hab's mit dem Mund jetzt geöffnet. Mm. Warte mal, und... So. Da wäre ein bisschen Lava vorhanden. Indeed indeed, Steed. Mhm. Ein Baby-Zombie schwimmt. Ein kleiner Baby-Zombie. Nein! Alter! Mami. Ein kleiner Babyzombie! Nein! Alter Babyzombie, ich hasse dich. Ohne Witz. Aber der Babyzombie hat es jetzt wieder hingelenkt, da wo es eigentlich sein sollte, das Boot. <lacht> droht, Hellwette! Mein Droht, Hellwette! Fit Wie fitter sie doch? Ähm, so jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Knochenmehl, um diese Str Rosen zu vermehren. Ihr wisst ja wahrscheinlich wie Rosen vermehren geht. Also Hosen vermehren geht mit Hosenkotter. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ah, hier ist ein Loch. Ah, hier Rosen -Kotter. Ist oh, hier sind zwei Spinnen, oh shit. Eine ist runtergefallen, du Opfer. Und sie geht wieder rauf, weil sie schweben kann. Geil. Geil. Eine kleine Spinne, die tut schweben und Essig geben. <lacht> hey warte mal, da ist ja so ein Viech. Ah, und da ist schon unsere Heimatinsel, unsere Seite der Heimatinsel. Oh Fug. Ich hab Mist Haben gebaut. wir eigentlich Mob Griefing an? Kann es sein? Mob aus. Das Negativ. sollten wir aber anschauen, ja, sonst ist ja auch scheiße ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Ja, da kommen wir, da kommen wir, ich kann es jetzt nicht ja, eingeben. Ja, ja, ja, ja. Ich glaube aber, ich bin eh kein Op auf dem Server, oder? Ob, doch? Dann musst, dann musst du das bei Zeiten einmal durchführen. Du bist ob. Du solltest Op sein. Op. Ich bin ob. Deine Mutter hat einen Wisch, was? Ähm, gut. Äh, jetzt wollte ich mich oben. Mein Proviant, denke ich, neigt sich dem Ende zu. Das ist relativ scheiße. Oh. Ja. Level 32 Und ich denke, hier hat sich schon ein Creeper erlaubt zu detonieren hm, Cool, danke Cool Ah, da hinten sind sie, da hinten sind sie, meine Freunde Hallo Freunde. Freunde, wie geht es euch denn? Ich hoffe, ihr schießt jetzt nicht auf mich hier, wenn ich im Wasser bin, das wäre scheiße Ah, nein, ihr könnt mich nicht sehen, ihr seid Idioten Deswegen haue ich euch jetzt auf euer dummes Maul Oh, oh nein, das ist aber nicht so gut Ach, kriegt man. Ja, Schallplatte! Ich habe eine Schallplatte! Ich auch, ich auch. Welche? Das Viech hat, das Viech hat gerade, das ist zerschossen. Far. Ah. 418. Ah, okay, ich habe 13. Haben wir die schon? Nein. Achso, nee. Ist 13 nicht die zerstörte oder so? 13 ist die goldene. Die goldene? Die ja scheiße ist, egal. Die scheiße ist, okay. Aber die Far ist, glaube ich, nicht scheiße. Die hat eine Melodie, ja. Wir an ein Flaschenspieler. Mit einem Flaschenspieler. So, ja, und Moha. Ja klar. Wir brauchen einen Garten-Spieler, Leute. Da kostet aber einen Diamanten. Isst du immer noch dein de Nudel? Mhm. Er isst seine Nudel. Schon seit drei Folgen Knoten. oder sowas. Seit drei Folgen ist er En train de manger sa bite. Könnt ihr gerne mal eingeben, was das heißt. So Freunde, da sind jetzt ein paar Rosen rausgefallen. Ich hab eine Rosen. Küste gemacht. What the fuck? Ich fahr jetzt wieder nach Hause, weil ich, ich fürchte mich im Dunkeln. Aber ah, was ist das hier hinten? Ich ist das das Festland? Hin. Ich fahre mal kurz darüber, weil ich will es wissen. Ah, es lädt sich nicht mal. Cool. Ja, das glaube ich das ist Diese Entertainment-Ecke ist das. So, ne. da kommt jetzt geile ja. CD, äh, die Schallplatte. Dumm. No. <lacht> CD-Spieler. Oh. Na, da müssen wir noch ein paar Jahrhunderte spielen, bis wir die <lacht> CD-Spieler erreichen können. Ah ja, ah, hier baut es sich tatsächlich schon auf. Ah, ich wollte noch mal vorbeisehen hinten bei der anderen Insel. Bei deinem Gesicht. Ob die Möhren oder die Kartoffeln sich schon... Wehe, der zerschießt mir jetzt das Boot, ich den Typen so um. Die bringt den Typen um, Ey Alter, ich schau dir aufs Maul und so. Hey, wehe, wehe, Buur. Wehe, Aua. Ja, schleich dir durch? Ruhe. Ja, du kannst einfach durchs Wasser schießen. <lacht> Wahrscheinlich, oder? Du kannst du, es. Und bei mir oh, ist der Teil dann immer am Anus. <lacht> du, bist du wahnsinnig. Oh you. Oh you. Are you, Are you? Are you crazy? crazy? Hey, es mir jetzt aber einmal was ist mir auch mal passiert, dass ich ähm, crazy nicht mehr gewusst habe. Mm -hmm. I'm so amazed. I'm crazy. Was? Um, gut, dann fahren wir hierüber zu den Rosensträuchern. Weiter hier. Ich sollte aufhören, so komisch zu reden. Das ist vielleicht nicht so produktiv. Produktiv? Äh, wir sind bei 22 Minuten. Ungefähr. Verdammt. Okay, dann gehe ich noch schnell hinten zu den, die nicht gewachsen sind. Nein, wieso sollten sie auch wachsen? Wachsen ist für... weiß was, was für Arme. Was ist noch? Ich... Ich muss hier noch die Lava entfernen, weil... Ich, ich fahre noch schnell nach Hause. Also ich habe euch jetzt mal dieses Milieu, in dem wir uns hier bewegen, Milieu. demonstrieren, dargelegt und alles mögliche. Ich werde es jetzt noch einmal umrunden. Hier könnt ihr die, das Panorama sehen von dieser Insel. Und so. Oh, Sch Schinken. Und es ist Nacht. Schinken. Schinken, Pizza hätte ich jetzt gerne eigentlich was uns wieder zu der Frage führt seid ihr Veganer Leute oder Vegetarier <lacht> geht auch ist doch das gleiche ich doch ich nicht gleich da ist ein Dorfbewohner Zombie wieso wieso ist da ein Dorfbewohner Zombie auf unserer Insel gibt es doch kein Dorf äh die spawnen auch so die spawnen auch so ja das ist natürlich schlaufe einfach wenn man die bekifften Müllzombies einfach so spawnen <lacht> lässt dann haben sie gar nichts Specials mehr oder wenn die jetzt nicht mehr... Ich haben mehr. nichts Specials mehr. Die haben nichts Spezielles mehr an sich. Specials. Alter, schießt nicht auf mein Boot oder <lacht> ich bin Öl Wir nichts mehr. Ich nichts mehr. Nein, du fittel. Nein, nein. Man, ja. Du bin in Warten. Ja, du in Warten. Du bist in Warten. Du bist Du bist Okay. Okay. Also wenn ihr Schwedisch spreche, ihr habt es dann verstanden und so. Ah. Hallo, es ist ein braunes Schaf. Das Schaf es, es schaut. Es schaut in die Ferne, dem Sonnenuntergang entgegen. Stimmst Aber du? der böse Maxi der böse. schlägt Maxi. ihm mit seinem Schwer. mit seinem Schwert. Es dreht sich nach mir um, es, es, es will seinem Mörder in die Augen schauen. <lacht> Aber ich haue ihm... ...ins Gesicht. ...auf den Anus. Und nochmal, und es ist tot. Tot, es ist tot. Jo, freilich. So, mein Boot ist auch ist tot. tot. Nein, ist es nicht. So, dann fahren wir mal wieder weiter. Ich hoffe hier passiert nicht die, die Ausfahrt, die wollte ich gerade sagen. Haha, <lacht> wir sind hier ja nicht auf der Autobahn. Uh, hier sind schon mal ein paar uh, jo, Faggeln. Nächste Folge werde ich mich dann darum kümmern, dass ich hier ein paar mehr Gebäude hinstelle. Ich werde... Uh, es ist 21 Uhr. Okay, <lacht> cool. Ja, ja, Nächste Folge werde ich ein paar mehr Gebäude aufstellen. Und du Fensterkiller, was machst du? Um, vielleicht die die die... Um, uh, die... die das ist ja laut, ähm, die die farm äh, reinforcen oder irgend sowas, weil die ist, ist ein bisschen unstable. Ach und ich muss hier <lacht> noch ein der, bisschen der machen, ne? Ach stimmt, das musst du machen. Also dann machen wir äh, tolle Sachen in der nächsten Episode. Tolle Sachen. Bis dann Leute, bis dann. Bis dann. Tschüss, gut.